Die schwerste aber auch nützlichste Liebesübung. Während eines Streits zu erkennen, mein Partner würde jetzt also in diesem Moment auch lieber verliebt als verfeindet sein.